Hallo, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Und in diesem Video will ich dir mal eine coole Anwendung zeigen, ähm, ja, die ich ähm, heute bei äh, bilderall entdeckt habe. Und zwar geht es um das Thema Website ClickMap. Und zwar ähm, kannst du mit dieser Funktion, ähm, die gibt es meines Erachtens ähm, ab dem mittleren Paket schon bereits, beziehungsweise ab dem Business Paket auf jeden Fall. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt einfach hier mal nachschauen, welche oder wo ähm, auf dieser Seite am ja am, am meisten geklickt wird, wo die Leute ähm, ja sich ähm, ja aufhalten und so kann ich halt äh, Schlussfolgerungen ziehen hier vielleicht auf dieser Seite dann ja Elemente zu entfernen oder abzuändern ja um einfach auf der Seite bessere Ergebnisse zu erzielen und diese dann zu optimieren und es ist halt super leicht ähm, auch eingerichtet und zwar ich habe es jetzt schon mal bereits getestet wenn du hier auf Applikationen gehst auf Website Clickmap dann kannst du hier über diesen Button eine Webseite hinzufügen, ja man klickt hier drauf, dann gibt, gibt man der ganzen Sachen Namen und dann wählt man eben die Seite aus, ja wie zum Beispiel jetzt hier oliverschirmer.net und ähm, kann dann hier noch im Prinzip, ähm, ja das kannst du eigentlich hier auf Sender immer stehen lassen, dann klickst du auf dann. Und dann wird das Ganze hier schon so angelegt, wie du es hier siehst. Ich habe das jetzt einfach mal im Test Sales Page genannt. Und jetzt kannst du dir hier einen Code generieren. ja. Und diesen Code musst du jetzt in der Seite einbauen. Das heißt, wir kopieren das Ganze und gehen dann hier auf Baukästen. Und dann suche ich mir einfach eben diese Seite hier raus. Ich habe das Ganze jetzt auch schon mal eingebaut, zeige dir das aber trotzdem, wo du das findest. Und zwar gehe ich dann hier auf Bearbeiten. So, es dauert jetzt immer einen kleinen Moment. So, und nachdem sich jetzt der site geladen hat, lädt er hier unsere Seite. Ich kann mir dann jetzt hier oben ähm, ja, die entsprechende Seite raussuchen. Hier gibt es jetzt im Prinzip halt nur die eine, die ich testen will. Jetzt habe ich hier oben dieses Zahnrad-Symbol. Und ich klicke jetzt hier unten auf Skript, auf Skripte. Und kann jetzt hier dann eben rechte Maustaste beziehungsweise über Steuerung und v skript einfach einfügen, bestätige das Ganze, sag Speichern und ähm, ja und das habe ich jetzt für unseren Test hier schon mal äh, gemacht, damit wir da auch schon gleich ein paar Ergebnisse haben und jetzt können wir uns das Ganze einfach mal in der Praxis dann auch anschauen, ähm, ja wie das Ganze funktioniert hat und jetzt gehen wir hier wieder auf Website Clickmap und kann jetzt hier auf Show Map klicken und jetzt wird eben die Seite aufgerufen und eigentlich sollte ich dann jetzt hier sehen wo die Klicks gemacht wurden wie gesagt ich habe das schon ein bisschen früher gemacht bevor ich jetzt das Video hier aufzeichne um einfach auch schon ein paar Besucher auf der Seite zu haben damit ich eben halt auch sehe wo ja, wo geklickt wird, ja, oder wo im Prinzip die die die Leute sich, ähm, das Hauptaugenmerk drauflegen, ja, du siehst jetzt hier also ums Video rum, hier bei den Bullet Points, äh, hier ein Video, ja, genau, ja, hier unten zum Beispiel noch, so, und ähm, diese Sachen sind halt im Prinzip ähm, ja, super aufschlussreich, weil du siehst, ähm, wo deine Nutzer im Prinzip auf der Webseite entlang gehen und kannst dementsprechend ja, eben halt deine besucher dahingehend auch besser leiden eben halt auch zu dem ergebnis was du für dich dann haben möchtest ähm, den link zu bilderall mache ich dir einfach unterhalb ähm, des videos in die textfunktion in die textbeschreibung und ähm, ja ich finde es ein, ein cooles feature ja ähm, finde es eigentlich total klasse was man hier an, an äh, zusätzlichen leistungen für diesen für diesen preis äh, bekommt ähm, ja, wie gesagt, wenn dich das mehr interessiert, findest du den Link unterhalb des Videos, kannst du dir ähm, ja dann einen Überblick über die kompletten Funktionen verschaffen. Ansonsten, wie gesagt, wenn das Ganze für dich hilfreich war, ähm, teile doch das Ganze ja mit deinem Netzwerk oder wenn du Fragen hast, schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich wünsche dir ja ähm, alles Gute, maximalen Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.